Hier beim Weltrekord ah, Super, dass sie so viel Zeit gehabt haben und so viel Zeit Zeitnummer haben da heute hinzufahren Und am 17.30 Uhr ist dieser Weltrekordversuch von Peppi Kramer einem per Percussion-Kollegen von mir geleitet und der Rhythmus geht dann so Hasen laufen fort, ganz weit fort Hasen laufen fort, ganz weit fort Hasen laufen fort es wird spannend, dann nämlich vor allem, dass alle auf jemanden aufpassen natürlich, weil man muss ja das moderieren und leiten. Und 44 Trommelbegeisterte aus dem Mostviertel packte der Amstettner Percussionmeister Georg Edlinger in einen Bus und abging es nach Vöcklerbruck zu einem Weltrekordversuch der größten Trommelstunde der Welt als Benefizkonzert für die Lebenshilfe. Wenn sich knapp 2.500 Mitwirkende registrieren lassen, kann das schon eine Weile dauern. Aber zum Glück haben die ja auch 2.500 Trommeln dabei. Den englischen Rekord von 1827 Trommler auf einem Fleck galt es zu überbieten. Hoch motiviert und vor allem bester Laune starteten die Mostviertler Fellakrobaten in dieses Abenteuer und hatten bald den Rhythmus, wo man einfach mit muss, bis endlich der lokale Trommelfellmeister Pepe Gramer den Rekordversuch startete. Und es brennt im Regen. Ich bin jetzt händiger, händiger, händiger, Und dann kommt das Gewitter. bis schlussendlich dann auch das endgültige, genauestens geprüfte Endergebnis feststand. Der Markus sagt Ihnen jetzt das Ergebnis. Lieber Markus, bitte. Der neue Weltrekord wird liegen bei 2285. Ja. Dass danach gefeiert wurde, versteht sich von selbst. Besser kann es nicht sein.